Ich heiße Roland Gersch, ich bin einer der Gründer und der technische Leiter der Caterva, einem jungen Unternehmen im Energiebereich. Wir haben einen Speicher entwickelt, der ein Privathaus in ein Speicherkraftwerk verwandelt, das das Netz stützt und dabei Geld verdient. Roland Gersch kenne ich seit über vier Jahren in seiner Zeit als aktiver Siemensianer. Wir arbeiten seit der Gründung der Caterva vor gut zwei Jahren eng miteinander. Ich habe schon immer gerne neue Sachen mir überlegt. Dann, wenn andere sagen, das geht ja gar nicht, dann fangen meine Augen an zu leuchten. Deswegen habe ich auch Physik studiert. In der Physik ist nur das verboten, was die Natur verbietet und alles andere ist möglich. Meine Idee ist in Gesprächen mit Leuten bei Corporate Technology entstanden. Wir als Corporate Technology stehen als technischer Dienstleister und technischer Unterstützer in allen Bereichen, sowohl Siemens-Einheiten als auch externen Partnern zur Verfügung. Open Innovation bedeutet, dass man über die Grenzen von Organisationen hinweg zusammenarbeitet, um ein tolles neues Produkt zu schaffen. Wenn Sie bei einem Übertragungsnetzbetreiber anrufen und sagen, Sie kommen von Siemens, dann werden Sie sofort ernst genommen. So hat Siemens uns die Eintrittskarte für Gespräche mit den Übertragungsnetzbetreibern verschafft, die uns erst erlaubt haben, unsere Technologie und unsere Ideen so weit zu schärfen, dass wir mit den Großkraftwerken mitspielen können. Die Idee, während der Entwicklungsphase die Batterie schon mit Siemens-Technik an das Netz anzubinden, hat für den Konzern natürlich den großen Vorteil, die Technik mit einer hohen Wertschöpfungstiefe in das Thema Batteriespeicher zu bringen. Wir sind hier im Eigenheim eines Caterva Kunden. Der Kunde hat eine Solarstromanlage installiert und eine Caterva Sonne. Tagsüber speichert er den Strom von der Solarstromanlage ein. Nachts speist er mit dem Solarstrom die Haushaltsverbraucher. Er kauft auch Strom wenn der an der Börse gerade besonders günstig ist und er verkauft ihn, wenn er an der Börse teuer ist. Wenn zu viel Strom produziert wird und das Netz damit überlastet ist, dann nimmt er den Strom aus dem Netz heraus und wenn zu wenig Strom produziert wird und die Versorgung nicht mehr sichergestellt ist, dann speist der Strom in das Netz ein. Der Hausbesitzer ist über die Katerwa-Sonne jederzeit informiert, denn er bekommt eine App zur Verfügung gestellt. Hier kann er auch seine Stromerzeugung und seinen Stromverbrauch beobachten. Das Innovative ist, dass wir es mehreren Haushalten im Verbund ermöglichen, an der Netzstützung teilzunehmen. So leisten wir unseren Beitrag zur Energiewende. Ich denke, dass die bahnbrechenden Entwicklungen für unsere Gesellschaft sich insbesondere in der Art und Weise abspielen werden, wie wir zusammenarbeiten. Wir sind als Gesellschaft dazu verdammt, ständig neue Sachen zu tun und zu erfinden. Denn unser ganzer Lebensstil ist darauf ausgerichtet, dass wir unendlich wachsen können. Aber wir leben in einer Welt mit endlichen Ressourcen. Deswegen müssen wir sie ständig besser nutzen und auf neue Arten.